läuft schon. Und was sagst du ich? Das freut mich. Das ist mich. schöner Wanne. Das ist Das Licht anmachen, bitte. Genau. Das mal anmachen der geöffneten Das stehen. Man sieht, wie wenn du gerade einlangst. Willst du schon wieder was trinken? <lacht> Die Haare wieder zurück? Ja. So, so, so, so ist gut. So, so, ist, so ist perfekt. Füße festfrieren? Ja. Festlegen? Ja, so und um Erich. So ist klasse. Ja. Ja. Und Erich, hast du eine CD? Ja. Hab ich. Du bist gerade am Einlegen und ich unterbreche dich und dann sagst du, das, das ist total schöne Musik. Und vielleicht haben wir auch einen unterschiedlichen muschig hm. <lacht> Ist dein Auto schon aufgefallen. Ne? Ja. <lacht> Habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> so lustig ist es Spazier. <lacht> so schlecht ist das gar nicht. <lacht> da Comedy. Die, die Anlage erst hinten, diese ganzen Kabel die dann sichtbar sind, weil du kannst damit hinten an die Wand. Erik hat die Idee, diesen Bügel zu machen, aus Metall. Und deswegen ist das Ganze jetzt so elegant hier gelöst. Äh, äh, Eine super, äh, super Idee, auf jeden Fall. Weil die ganzen Kabel sind weg. Also rein damit und. Ist zu. <lacht> <lacht> Dankeschön. Lass uns mir mal zeigen. Ich habe nur nichts gesehen, dass ich ganz so übernsetzen habe. Super, ich bin fertig. Ganz lieben Dank an alle Beteiligten. Ja, super, super. Okay, sehr gerne. Ja, danke dir. Danke schön. Tschüss. Danke. Ciao, Ciao. ciao. Tschüss. Für den Tag noch.